Willst auch du ein selbstdesigntes Mauspad, das deinen Vorstellungen entspricht und hast keine Lust mehr auf die Vorgefertigten? Kann ich dir diese Seite Deskpad empfehlen. Es gibt verschiedene Materialien, einmal für den Bürobereich und einmal für den Gaming- bzw. Streaming-Bereich. Da gibt es die Materialien glattes und strukturelles Material. Es besteht aus 2 mm starkem Vinyl. Die Maus hier schon auf dem neuesten Mauspad verwendet. Ihr seht, läuft einwandfrei Jungs. Mit dem Rabattcode PICASSO bat ihr euch nochmal jeweils 15% auf ein Mauspad eurer Wahl. Lasst euch ein Mauspad erstellen. Kauft vorgefertigte Mauspads. Die Maße könnt ihr individuell gestalten. Bis zu maximal 2,90m auf 1,20m. Und minimal muss euer Mauspad 20 auf 20 cm sein. Mehr erfahrt ihr dann ja auch schon hier auf der Seite Deskpad. Schaut es euch an, verwendet den Rabattcode. Das war's. Servus, liebe Picasso Army, ich grüße euch, wie geht's euch? Ich sitze hier mittags 15 Uhr bei mir im Zimmer, 35 Grad, nehme hier ein Rewards-Video für euch auf. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, supportet das Video, teilt es bei euren Freunden und pusht den Like-Button, kommentieren für den Algorithmus. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht ziehen wir das eine oder andere. Ich habe die Hoffnung ja aufgegeben. Wer letztes Wochenende dabei war, weiß, was ich geholt habe. Es war Gold 2. Ein Sieg hat gefehlt. Mindestens 89er Rating. Wir schütteln hier wieder unsere Picks. Das kennen wir. Und abfahren. Ich will hier ein CR7 sehen. Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein fucking fucking Gott! Jungs, krank! Ach du heilige Scheiße! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Ronaldo hätte ich mitgenommen, aber dass da jetzt ein Mbappé rauskommt, leckt... Milch, Fett. Alles live aufgenommen. Jetzt hier im Stream. Keine Verarsche. Krank. Einfach krank. Was geht hier ab? Und ich glaube, da brauchen wir nicht länger drüber reden. wenn wir da mitnehmen? Der erste Pick ist da, Jungs. Packlack-Account Gold 2 für die Verarsche von Elite. GGEA. Das Shaken hat was gebracht. Rein in den nächsten Dupli wäre mega schlimm. Wenn euch der Stream beziehungsweise ich sage immer Stream, wenn euch das Video gefällt, pusht euch Jungs. Ah, das ist jetzt schwierig. Nehmen wir dann neuer. Wir nehmen ein neuer fürs Rating. Also Picks gehen auf jeden Fall mega fit. Kann ich mich bis jetzt nicht beschweren. Hier ist der Packlack account Eigentlich wollte ich ja keine Weekend League mehr streamen. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. So, die Pics haben wir abgeholt, ach du heilige Scheiße, jetzt darf ich nichts mehr erwarten. Jetzt darf ich echt nichts mehr erwarten, Jungs. Nach so einer Karte, ich bin einfach rein, ich bin bedient für heute. Auch wenn es zu einem späten, späten Zeitpunkt erst ist, aber ich bin bedient. Oh mein Gott, was hat EA da gerade gemacht? Gold 2 OP. Gold 2 einfach OP Jungs. Ich bin froh, dass ich nicht weitergespielt habe. Ich habe mir einen Haufen Nerven gespart. Wir gehen in Division Rivals Rewards noch rein. Da haben wir natürlich die Untrade Packs genommen. In der Hoffnung vielleicht den ein oder anderen Pfaff-Spieler zu ziehen. Für diesen kranken Pull Jungs will ich den Like Button gesprengt sehen. Kommentiert, was ihr in den Rewards hattet. Würde ich mich mega drüber freuen. Weiter geht's. Nächste Pack. Aus den Packs erwarte ich einfach gar nichts mehr. Wenn natürlich der ein oder andere dann doch noch rausspringt, nimmt man den gerne mit. Dem jetzigen Zeitpunkt halt leider schade mit Mbappé, da ja gefühlt jeder jetzt ein Mbappé ziehen kann, trotz bei den Rewards. Aber nimmt man mit. Wir merken uns, wir fangen mit der 1 an. Ihr seht das Video hier komplett ungeschnitten. 35 Grad und es wird noch heißer, Jungs. Da ist er der Papa. Jetzt komm, gib ein Pfoff. Nein, gibt da nicht. Ah, ja, ist okay. Ist okay. Nimmt man trotzdem mitten Jan Sommer. Für den Mbappé erstmal hier Strong Link. Zu ne, Perfekt. So ein spieler aus einem Pack würde ich jetzt auch noch mitnehmen, aber das wäre zu viel des Guten wahrscheinlich. Noch ein Mauler, nee. ein Reus, auch noch in Ordnung, ne, ein Brand sogar. Schade. Schade Marmelade. Alles rein in den Verein. Dupli geben wir jetzt mal weg. So ein tauschbarer Havertz würde schmecken, aber ich ich gebe mich zufrieden, ich gebe mich zufrieden. Der MVP hat komplett gereicht, passt perfekt ins Team, ich muss nichts umbauen. Wenn das mal kein Win ist, weiß ich auch nicht. Das letzte Pack. Und dann war es das schon wieder. A Walkout, komm. Das ist ein Trotz. Nee, Fake. Schade. Trotz kann man ja auch nicht mehr ziehen, ne. Upsa. Ja, das Pack geht stark in Ordnung. Das Pack geht stark in Ordnung. Also ich bin mehr als zufrieden mit meinen Rewards, dass ich das dieses Jahr mal noch sagen darf. Wundert mich, aber nimmt man mit. Wie gesagt, Jungs, drängt den Like-Button für diesen kranken Pull. Schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt für den YouTube-Algorithmus. Würde ich mich mega drüber freuen. Macht's gut, habt einen schönen, entspannten Tag. Haut rein. Ciao, ciao.